Hi, mein Name ist Ann-Kathrin vom von Meistermarken für Handwerks- und Baubranche. Und heute geht es darum, mit dem schlimmsten Irrtümer aufzuräumen. Marketing brauche ich nicht, denn die Bücher sind ja voll. Ständig höre ich solche Angaben aus dem Handwerk. Marketing brauche ich nicht, die Bücher sind voll, wir sparen uns das Geld, es läuft ja ganz gut ohne, wir haben genügend Aufträge, was sollen wir denn nun noch Marketing machen, es läuft ja auch ohne und hinterher kommen noch mehr Aufträge und Anfragen, wenn wir jetzt noch Marketing machen. Ja, da haben Sie natürlich recht, aber ich frage mich immer, läuft es denn wirklich richtig rund? Denn alle klagen ständig über Mitarbeitermangel, über Kündigungen von Fachkräften, die Ihnen weglaufen und über eine Stimmung im Team, die nicht sonderlich gut ist. Was das alles mit Marketing zu tun hat, darauf gehe ich jetzt ein. Wunderschön ist es immer. Wenn ich aus den Betrieben höre, ja, das Marketing, das machen wir selber, das kann unsere Sekretärin ganz gut oder unsere Auszubildende, die hat da echt ein Händchen für, die kann das richtig gut. Und ja, die Webseite, die haben wir auch selber gemacht, denn das hat unser Sohn gemacht, der hat das programmiert, der hat da richtig Spaß dran. Und Sie als Fachfrau, ist das gut geworden? Also finden Sie das auch gut? Hat er doch toll gemacht, oder? Und ja, ich muss Ihnen sagen, ich bin auch Mutter von zwei Kindern und ich finde es wahnsinnig toll, wenn Sie Gemälde aus dem Kindergarten mitbringen. Das machen die wirklich toll. Aber es geht hier um Ihren Betrieb. Es geht hier um Ihr Business. Und da ist NET einfach nicht gefragt. Sie tragen eine riesengroße Verantwortung als Unternehmen für Mitarbeiter, für den Erfolg, für die Zukunft. Und so sollten sie sich natürlich auch darstellen. Etwas selber zu machen, das wissen sie selber, das macht man halt nicht so gut, wie wenn man es gelernt hat. Und nett ist meistens immer nur die kleine Schwester von Mist. Auch wenn das jetzt für viele sehr, sehr ehrlich sein mag, aber so bin ich halt. Ich kommuniziere auf Augenhöhe und bin auch sehr ehrlich, weil alles andere bringt einfach nichts. Ein Beispiel. Sie gehen auf eine Hochzeit, sind eingeladen, was machen sie? Sie kaufen sich einen tollen Smoking, einen Anzug, ein wunderschönes Kleid, weil sie gut aussehen wollen. Sie möchten nicht, dass jemand über sie sagt: "Haben Sie gesehen, wie die schon wieder aussieht? Haben Sie die Sachen gesehen, meine Herren?" Das geht ja gar nicht. Eigentlich eine ganz tolle Person, macht super gute Sachen, hat eine richtig hohe Qualität und legt auch bei allem sehr peniblen Wert auf saubere Ausführung und hochwertige Umsetzung. Aber die Kleidung, meine Herren, das sieht schon wieder aus. Das will keiner, dass das jemand über uns sagt. Also kaufen wir ein tolles Outfit. Und dazu gehören auch die super tollen Schuhe. Denn wir würden es nicht wagen, zu dem Anzug oder dem Kleid die Gummistiefel zu tragen. Auch wenn die Gummistiefel noch so schön sind und so bequem sind und wenn die Gummistiefel die Tochter gemacht hat oder der Sohnemann. Nein, Sie würden diese Gummistiefel vermutlich nicht anziehen. Und genau so müssen Sie das auch mit Ihrem Business betrachten, mit Ihrem Betrieb. Sie machen großartige Leistung. Ich kenne so viele Handwerksbetriebe, die so hohe Qualität haben, die so tolle Sachen machen, die wirklich schöne Möbel entstehen lassen und das so hochwertig und wunderbar umsetzen und wundere mich doch immer, warum sie das nach außen nicht zeigen. Kleiden Sie sich doch so, wie Sie sind und was Kunden und auch zukünftige Mitarbeiter vor allen Dingen von Ihnen zu erwarten haben. Wenn Sie ständig davon reden, dass Ihre Qualitätsansprüche, hohe Qualität und respektvolles Miteinander und flache Hierarchien und hochwertige Umsetzung, fleißige Arbeit, all das so Ihre Werte sind, dann müssen Sie das auch nach außen präsentieren. Sie können ja nicht sagen, wir legen ja eine hohe Qualität an den Tag in unserer Ausführung, aber Ihre Außendarstellung... Auf ihrer Außenbeschriftung oder Arbeitskleidung oder Baustellen oder Stellenanzeigen ist selbst gemacht und sieht auch dementsprechend aus, dann glaubt Ihnen das kein Mensch. Und dann glauben Ihnen das auch nicht Fachkräfte. Und selbst wenn Sie dann Fachkräfte anziehen sollten mit dieser Außendarstellung, dann bleiben die meistens nicht lange, weil ganz schnell wird klar, dass das nach innen auch alles gar nicht so gelebt wird. Und das ist eins der größten Probleme des Mitarbeitermangels. Der Mitarbeitermangel gibt es eigentlich gar nicht. Der Mitarbeitermangel fängt in Ihrem Betrieb an. Bei Prozessen und bei der Darstellung. Das heißt, Kleidung ist Marketing und Marketing ist Mitarbeitergewinnung. Ja, durch Marketing wird man sichtbar. Gut oder auch schlecht? Gut, wenn Sie es richtig professionell machen, dann werden Sie richtig sichtbar nach außen. Dann werden Sie wertgeschätzt. Wecken Begehrlichkeiten, Ihre aktuellen Mitarbeiter sind super stolz auf Sie und Sie ziehen auch neue Mitarbeiter an, die nur bei Ihnen arbeiten wollen. Und dann bleiben die auch lange. Das ist das Schöne daran. Klar, mit gutem Marketing ziehen Sie auch noch mehr Aufträge an Land. Aber der Vorteil an diesen Aufträgen ist meist, dass diese viel lukrativer sind, viel wirtschaftlicher. Sie brauchen nicht mehr so viel Kleinarbeit, Schrupparbeit leisten. Nein, Sie erhalten viel mehr Aufträge in dem Bereich, in dem Sie sich auch positionieren und was Sie eigentlich machen wollen. Und das ist das Schöne daran. Und wie kommen wir dahin? Wie machen wir Sie zum Meistermarker? Heute stehen Sie auf dem Treppchen ganz unten. Und was ich anbiete, ist ein Meisterkurs. Vermutlich Ihr zweiter Meisterkurs. Ich mache eine Analyse. Das heißt, ich befrage Ihre Mitarbeiter, ich befrage Sie, Ihre Führungskräfte, ich schaue mir Ihren Wettbewerb an. Und dann treffen wir uns zu einem Zweitages-Workshop, dem Masterkurs. Dort besprechen wir eine Strategie. Das heißt, all das, was ich in der Analyse herausgefunden habe. Wir besprechen, wer Sie eigentlich sind, was Sie vertreten und was Ihre Werte sind. Denn wenn wir ganz genau wissen, wer Sie sind, was Sie machen möchten und wen Sie ansprechen möchten, dann können wir auch eine Identität schaffen. Denn alles andere ist einfach nur schnell mal schön machen. Wenn wir aber ganz genau wissen, wo wir sie verorten müssen, sind sie mehr der Bodenständige, der Pionier, der Serviceorientierte oder der Superkreative, dann haben sie ein anderes Aussehen. Und das können wir dann genau zielgerecht erstellen. Und wenn wir dann mit einem umfangreichen Marketingplan, der genau an ihr Budget angepasst ist, und das geht für jede Unternehmensgröße, jede Unternehmensgröße sollte ein gewisses Budget im Jahr für Marketing einplanen. Und dann können wir daraufhin einen Jahresplan zusammen erstellen, der genau für Sie passt, der Sie nicht überfordert. Und dann können wir nämlich eine Marke kreieren, mit der Sie ganz einfach Mitarbeiter anziehen und richtig stolze Mitarbeiter machen. Für ein Team, das richtig gute Stimmung hat und das super zusammen an einem Strang zieht. Es gibt drei sehr, sehr wichtige Faktoren bei dieser Umsetzung. Das erste ist Gemeinsamkeit. Wir müssen diese Werte und diese Analyse unbedingt in einem Team machen. Ich sage immer so zwischen 10 und 15 Leute. Wenn sie jetzt nur 5 Leute im Betrieb sind, dann sind es halt 5. Aber bei einem ja, 100-Mann-Betrieb oder 150 Mitarbeitern hat es sich empfohlen, so zwischen 10 und 15 Leute zu sein. Und vor allen Dingen aller Hierarchien. Beziehen Sie Auszubildende mit ein, Führungskräfte, Sekretärin. Da müssen viele Hierarchien, viele Ebenen drin sein. Weil die Etablierung dieser festgelegten Werte, die wir in dem Workshop ermitteln, die Etablierung viel, viel einfacher ist, wenn Sie verschiedenste Ebenen vorher schon integriert haben. Es ist viel effektiver, es wird viel schneller gelebt im Unternehmen und auch nach außen transportiert und dann als dritten und sehr sehr wichtigen schritt nach dem workshop können sie natürlich die analyse und die strategie und die identitätsentwicklung die wir da abgeschlossen haben für sich nutzen und auch mit anderen werbepartnern zusammen umsetzen aber es ist super wichtig diese auswertung und diese erkenntnisse dann auch umzusetzen mit wem auch immer gerne begleite ich sie dann hin zur Meistermarke, das heißt eine kontinuierliche und konsequente Integration dieser Werte, sowohl in der Kommunikation, in der Führung und in der Kultur im Unternehmen, als auch in der visuellen Darstellung nach außen. Das heißt überall, Visitenkarte, Stellenanzeige, Fahrzeugbeschriftung, Bausteinbanner, überall müssen wir das konsequent durchziehen, damit es auch Erfolg verspricht. Aber, wie zuvor schon erwähnt, immer angepasst an Ihr Budget. Das stellen wir so auf, dass das für Sie passt. Dass Sie nicht am Jahresende sagen müssen, das ist mir viel zu teuer, das funktioniert nicht, das bricht uns das Genick. Davon hat keiner etwas. Und das soll es auch nicht sein. Es das heißt, die Meistermarke für Handwerks- und Baubranche, was kann sie? Mit der Meistermarke sagen Sie dem Mitarbeitermangel ad. Sie brauchen keine bezahlten Werbeanzeigen. Das planen wir nicht ins Werbebudget ein. Sie brauchen es nicht. Schlichtweg. Alle Stellenanzeigen in Zeitungsanzeigen, in Social Media, Google AdWords. Nein, brauchen wir nicht, machen wir nicht. Sie werden präsent und bekannt. Sie haben ein Team, das Spaß und Freude an der Arbeit hat. Was gibt es Schöneres? Und Sie haben wertschätzende Traumkunden. Sie verhandeln nicht mehr um jeden Cent. Wenn das jetzt alles super interessant klingt für Sie, dann können Sie gerne auf meine Webseite gehen. Link schreibe ich unten in den Kommentar rein. Dort gibt es nämlich ein Handbuch, ein 100-seitiges Handbuch. Das ist quasi eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dieser Meisterkurs funktioniert. Den können Sie gerne anfordern, zum ganz kleinen Preis von 11,58 Euro. Darin enthalten sind die Produktionskosten dieses Buches und die Versandkosten. Und dann schicke ich Ihnen das zu. Und Sie können sich schon mal etwas einlesen und vielleicht damit noch mal ein bisschen näher befassen, wenn Sie vorher Informationen haben möchten und haben auch ganz viele Checklisten und Beispiele an der Hand. Ich selbst komme aus einer Schreinermeisterfamilie und weiß ganz genau, wo da der Schuh drückt. Ich kriege das im täglichen Alltag, in den Gesprächen mit meinen Eltern, meiner Schwester, meinem Mann immer wieder mit, was da so abgeht in den kleinen Handwerksbetrieben. Und ich habe mich darauf spezialisiert, Handwerksbetriebe hin zur Marke zu führen, um eben eine Flut an Bewerbern zu generieren, äh, Mitarbeitern zu generieren ähm, und ähm, sich abzuheben von der Konkurrenz, ganz glasklar. Ihr Team stolz zu machen, dass es bei Ihnen arbeiten kann und bei Ihnen arbeiten darf und so tolle Projekte realisiert. Und ja, wenn das jetzt interessant klingt für Sie, wie gesagt, sichern Sie sich das Handbuch, einfach auf meiner Webseite einloggen. Ansonsten ähm, können Sie sich da auch einen Termin registrieren in meinem Online-Terminkalender für ein unverbindliches Erstgespräch. In nur 15 Minuten klären wir dann einfach die, ähm, ja, was ihr Problem ist, wie ich sie abholen kann und äh, lernen uns kennen. Und ähm, angenommen, das passt ganz gut mit uns zusammen. Dann erstelle ich eine kostenlose Bedarfsanalyse, in der ich aufliste, was aus meiner Sicht heraus Sinn machen würde, wo wir starten und wie wir starten. Und ähm, entwerfe für Sie einen Meistermarkenbauplan, den wir gemeinsam umsetzen, eben angepasst an Ihr Budget, dass Sie langfristig erfolgreich sind. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde mich sehr freuen, bald von Ihnen zu hören. Tschüss!